Hallöchen und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Gothic 2. So, jetzt quatschen wir mit Satoros, denn er wollte ja irgendwas Wichtiges mit uns besprechen. Was Gut, gibt's denn? Wir haben neue Erkenntnisse, die wir dir mitteilen müssen. Dann lass mal hören. Die versunkene Stadt trug einst den Namen Yarkendal. Es gab fünf Herrscher in dieser Stadt, die sich die Macht über ihr Volk teilten. Jeder dieser Herrscher hatte ein Herrenhaus, in dem er lebte und wo er seine Habe aufbewahrte. Auf deiner Suche nach den Reliquien der alten Kultur scheint es daher unerlässlich, dass du diese Herrenhäuser durchsuchst. Mhm, ich war schon in so manchen Häusern hier in dem Sumpf. Wo soll ich nach diesen Herrenhäusern suchen? Riordian hat sich mit der Struktur der Gebäude von Jakenda beschäftigt. Er wird dir sagen, wo du nach den Herrenhäusern suchen sollst. Am besten erzeichnet mir das auf die Map. Was ist, wenn es diese Herrenhäuser gar nicht mehr gibt? Wenn du die Häuser nicht finden kannst, dann sind sie vermutlich mit der Stadt untergegangen. Doch sollte es sie noch geben, wäre das von unschätzbarem Wert für unsere Studien. Mhm. Wegen Raven. Er hat eine Goldmine und lässt die Gefangenen darin nach Gold schürfen. Das sieht ihm ähnlich. Du musst die Gefangenen da rausholen. Ja doch, ich arbeite dran. <lacht> so richtig genervt. Wegen der Ritten, ich werde sehr gut. Okay, ich habe da nichts Neues. Ich will eine... Es ist nur Ach scheiße, Alter. Wann kann ich denn den neuen ah, Kreis okay. lernen? Mann. Langsam also fuckt mich das ab hier. Na gut. Ähm, wie viele Teleporter haben wir denn? 1, 2, 3, 4, 5. Und wie viele Gebiete haben wir? Wir haben den Canyon, da habe ich schon einen. Den Strand, aber da habe ich. Der zählt, glaube ich, zum Canyon. Dann haben wir den Sumpf, da habe ich schon einen. Dann unten links habe ich schon einen. Ach, der hat mir... Ah, der hat ihn mir sogar markiert auf der Karte mit den blauen Punkten. Oh, natürlich. Okay, gut. Wenn er sie mir schon markiert hat, dann äh, ist ja klar. Ist easy. So, wo war der andere da? Wo wollte ich denn jetzt hin? Hier hin, glaube ich. Oh, ey. Ja, mich nicht. Fuck, Alter. Oh, guck mal, ein Trank. Mann, ey, wo ist denn dieses Scheißhaus? Wenn ich jetzt geradeaus durchgehe, da ist ähm, oben rechts, das ist, das ist das Lager. Und wenn ich jetzt nach Süden gehe, da unten war dieser Tempel mit den ganz vielen Steinwächtern. Hm. Und wenn ich jetzt nach rechts gehe, da war ich auch. Ich gehe mal nach links unten im Sumpf. Da war ich noch nicht, denke ich. Nee, der hat nichts Neues zu sagen. Ich spreche mal kurz mal mit Franco. Kann ja sein, dass ich diese Steintafel doch irgendwie gelootet habe und ähm, die dem jetzt geben kann. Das seine Entscheidung. Das gibt doch nur noch mehr, Alter. Folge dem Steg, geh ah. dort links. Da sind ich. Okay. Bei dem kann ich nichts sagen. Dann gehen wir mal nach unten links in den Sumpf. So, ich muss nur diesem Weg folgen jetzt. Warte mal, aber dann komme ich doch da raus, wo ich schon rausgekommen bin, von wo ich kam. egal, Scheiß drauf. So, ich beschleunige das Ganze mal ein bisschen. Bye bye Sancho! Gleich sehen wir uns nie wieder. Fuck, da ist ein Golem. Hier wird wahrscheinlich nichts sein. Ah, warte mal, die Stelle kenne ich. Ja, da bin ich ja vorhin verreckt in der letzten Folge. So. <lacht> Erstmal den gesamten Sumpf auf mich ziehen. Das klingt noch eine Idee, hier war ich, dann gehe ich dann mal dahin. Haut rein! Alter, der halbe Sumpf folgt mir. So, und dann kommen wir hier zu diesem Haus. Aber hier, hier waren ja die Goblins. Und hier habe ich ja eigentlich alles gelootet. Eigentlich. Und da oben war dieser Tempel. Glaube ich. Ja, da oben war der azteken Hier war ich auch schon. Und hier habe ich eigentlich auch die ganzen Häuser ge gelootet. Da war ich schon, da waren die Goblins. Und hier ist auch nichts. Nee. Ja, merkwürdig. Oh, eine Hülle. Oh, Alter, wer ist das denn? Huren. Da sind ja Leute drin. Bandit, Huren. Wie sieht's aus? Was willst du? Hast du mir was zu sagen? Wenn nicht, kannst du direkt wieder gehen. Sonst macht mein Freund hier Kleinholz aus dir. Also, was ist? <lacht> Warte mal. Gibt ein nettes Screenshot, so wie die da sitzen. So. Es heißt, du hast einige interessante Waren im Angebot. Ach was. Esteban will mich wohl verarschen, was? Ich habe die ganze Arbeit und verstecke mich tagelang in diesem miesen Loch? Und er schickt einfach jemanden, der das Zeug abholt. Ich bin doch kein Lagerhaus. Ja und? Das ist nicht mein Problem. Das ist aber zu deinem Problem. Du willst die Lieferung? Schön. Du kannst sie kaufen. Hol dir das Gold doch von Esteban. Oder von Raven. Oder was weiß ich woher. Mir egal. Wer die Waren will, der zahlt dafür. Ja, ich sag mal, wenn ich Raven davon erzähle, dann steckt er dir sein Schwert, aber sowas von tief in den Arsch. Ich komme nicht von Esteban. Oh, ja dann, äh, Moment. Halt mal kurz still. Du hast einen Viech auf der Schulter. Scheiße, der greift mich jetzt 100% an. Ja, der greift mich an. <lacht> Fuck. <lacht> Nein. Scheiße, ich hätte die vielleicht doch erstmal ja. bei ihm einkaufen sollen. Den wirst du ja wohl schaffen. Na scheiße ey. Immer Fuck. Tötet er mich jetzt? Nee. Ähm. Hm. Oh Gott, ich bin hier. Okay. Ich weiß aber, wo er ungefähr war. Da links war er. So. Erstmal ein bisschen flüssiges Anabolika reingehauen und los geht's. Da ist noch eine Truhe, aber die habe ich ja eigentlich schon äh, gelootet. Oh Gott, hier ist ein Sumpfer, Was springst du? Was springt mein Kerl einfach? So, ich will erst mal gucken was er für Waren hat, vielleicht hat er ja Mana Tränke, das wäre natürlich superb. So, Spiel speichern. Sag mal, was du hast. <lacht> Echter Seemannsgrog, ey. Der hat ja gar nichts. Stahlpaket. Dieses Paket ist wirklich schwer. Es enthält einen dicken Stahlklumpen. Äh, einen dicken Stahlklumpen. Ich kauf das mal. Und die Dietriche brauche ich eigentlich auch. So. Erstmal schön schwarze Geschäfte gemacht. Hä, wo sind denn die? Ach da. So. Zwölf Dietriche. Nice. Was haben wir hier? Okay, das Stahlpaket kann ich nicht öffnen. Jetzt habe ich ihn nochmal anschließend auf die Fresse. Warte. Erstmal heilen. Am besten, ich lege ihn dann gleich schlafen. Habe ich einen Schlafzauber? Muss ich eigentlich haben? Da, Schlaf, genau, passt perfekt. So. Schlaf, Kindchen, schlaf. Gut. Okay, ich spreche mal. Dann töten wir mal Hohen. Du Sohn, Alter, was? Ich treffe ihn nicht? Ey, ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst? Der kriegt keinen Schaden. Alter, der kriegt keinen Schaden. Warte, dann lade ich nochmal. Der kriegt keinen Schaden, während er schläft, ey. Versteh einer mal diese Logik. Echt geil. Dann beschwöre ich halt meine Ditas. Los, Tötet diesen schlafenden Knecht! Hallo? Warte. Vielleicht will ich ihn angreife. Nee, doch nicht. Da ist von diesen Okay, hä? Was geschieht hier, Alter? Die KI kommt selber gerade nicht mit. Oh fuck, Alter, die geben den aber richtig. Ein Mist viel weniger. So, der ist down. Obwohl, ich glaube, ich hätte ihn vielleicht auch nicht töten sollen. Nee, scheiß drauf. Scheiß drauf. Scheiß drauf, ich speichere einfach direkt. Mir egal. Links, links. Ich habe hier die Ware, ne? Also denke ich mal, dass es das völlig in Ordnung ist. Und wenn wer fragt, äh, es war ein Unfall. So, da soll es nicht lang, da sind die Golems. Fuck so weit. Nein, eine Blutfliege, zwei Blutfliegen. Aha, fuck. Ah. Scheiße. Alter, wie die am Dodgen ist hier. Hey, hör auf. So. Shit, ey. Shit. So. In diesem Fall sterben immer so dramatisch. Was haben wir da? Achso, da ist der Teleporter. Ich sag mal kurz: Erste Mal Bescheid. Ja, ey, wo ist dieser Scheiß. Diese Scheiß-Tafel? Es ist doch zum Verzweifeln.